Mit Code die Welt verbessern, das ist seit 2013 das Ziel von Jugendtakt. Wir sind ein Programm für junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren, die Lust drauf haben, sich mit Technik auseinanderzusetzen und deren Bedeutung in der Gesellschaft. Bei Jugendtakt wird natürlich gebastelt und gecodet, aber es geht um mehr. Wir wollen Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Technik beibringen und gemeinsam mit ihnen gesellschaftliche Strukturen verstehen und hinterfragen. Seit 2019 haben wir gemeinsam mit unseren PartnerInnen fünf Jugendhackt-Labs gegründet. Dieses Jahr wollen wir insgesamt zehn weitere Lab-Standorte eröffnen. Für diese neuen Standorte suchen wir euch, PartnerInnen und Orte, die wir bei der Gründung eines Jugendhackt-Labs unterstützen können. Wir haben einige unserer Lab-Leads gebeten, euch etwas über ihre Jugendhackt-Labs zu erzählen. Wir haben in erster Linie ein lab gegründet weil wir selbst natürlich ein großes Interesse daran haben, dass Kinder und Jugendliche in den immer wichtiger werdenden Bereichen der Technik ähm, fit sind und sich sicher fühlen und natürlich ähm, nicht, die, nicht eine Angst davor bekommen äh, vor diesem riesigen Komplexität, um einfach ja, die Begeisterung für Technik aufrechtzuerhalten. Wir haben ein jugend -Hack Lab in Heilbronn gegründet, weil wir gerade in einer Stadt mit vielen kulturellen Hintergründen, allen Jugendlichen einen Ort schaffen wollen, an dem Raum ist für ihre Erfahrungen, für ihre Visionen und ja, für ihre Wünsche für die Zukunft. Also unsere Highlights sind auf jeden Fall Programmieren, Design, Drucken. Ähm, natürlich auch löten, also die ganze Hardware zusammenschrauben und auch grundsätzlich einfach einen Rückzugsort für die Jugendlichen zu schaffen, um, ähm, wo die sich zu Hause fühlen und gut und gerne miteinander klarkommen. Wir zeigen unseren Teilnehmenden, dass Technik und digitales Wissen Spaß machen können. Wir geben ihnen die Möglichkeiten und die Werkzeuge an die Hand, um wirklich teilzunehmen und dazu Pimpen wir auch mal Ihre Referate dazu, lernen wir gerade ganz fleißig programmieren und wir diskutieren natürlich auch über ähm, schwierigere Themen, für den an anderer Stelle vielleicht nicht so viel Platz ist, wie Cybermobbing oder auch Datensicherheit. Ich würde sagen, einfach diese Diversität, dass man einfach die Möglichkeit hat, mit verschiedenen Netzwerkpartnern in Kontakt zu kommen und ähm, immer jemanden an der Hand hat, der einen in den Themen, die wir quasi mit den Kindern behandeln, auf neuesten Stand hält. Und einfach so diese, dieses Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe zusammenzulernen, sich zu begeistern. JugendHackt und Jugendhacklabs schaffen Orte, an denen digitale Teilhabe ohne Vorurteile und ohne Klischees möglich ist. Egal woher du kommst, egal was du mitbringst an Vorkenntnissen. Und Jugendhakt sprengt Grenzen in den Köpfen und fördert echte Diversität. Wir suchen Menschen, Organisationen, Hackspaces oder Lernorte, die in diesem Jahr einen jugendhakt Lab eröffnen wollen. Das bedeutet, zweimal im Monat Jugendhakt-Angebote zu organisieren. Wir freuen uns besonders über Einreichungen und Bewerbungen aus, aus Labs, die nicht in Ballungszentren sind. Euer Ort sollte möglichst barrierearm sein und natürlich Platz für Workshops bieten. Am besten habt ihr schon praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder im Bereich Making und Coding. Am besten auch beides. Für die Bereiche, in denen ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, bieten wir euch aber auch Schulungen an. Was alles zu den Aufgaben eines Labs gehört und wie wir euch dabei unterstützen, Teil des jugendhakten zu werden, haben wir ausführlich aufgeschrieben. Ihr könnt euch ab sofort bei uns bewerben, und zwar bis zum 15. April. Oder ihr merkt euch schon mal vor, dass es im Herbst noch eine zweite Runde geben wird, wenn euch das jetzt noch zu früh ist. Bewerbt euch als Jugendhack Oder sagt es weiter.